Heute schau ich in den Spiegel, seh mein Bild nicht mehr Die Krisen sind schwer, ich muss warten, bis die Liebe wiederkehrt Ich schreibe keine Strophen, damit mich Leute erkennen Guck, ich fing mit Rappern, mit nur einem bisschen Talent Mein Gewissen lenkt mich ab, hör, was mein Bauchgefühl sagt Dann hab ich's erkannt, hab deine Lügen so satt Uns bleibt zu vieles verwehrt, wir wollten Freunde sein Doch wenn du nur enttäuscht wirst, kannst du schwer verzeihen Das Leben ist hart und... Wie Eis, es gibt da, was du nicht weißt, aber Gott verzeiht Psychologisch bewiesen, ich kann jetzt nicht mehr weinen Doch meine Seele schreit, mein Herz ist aus Stein Du meinst, du bist weit, aber schlag dir bis aus dem Kopf Ich hab keine hundert Fans, ich hab Stift und ein Block Du kannst ihn meinen, die macht zu support, gerne blätten und schlagen Es reicht ein falsches Wort, um Konsequenzen zu Konsequenzen zu tragen, so tragen. Das ist mein Leben, wenn der Regen fällt ohne Geld Das ist mein Herz, meine Seele, meine Welt Manches übersiehst du, aber du lebst in den Tag hinein Dieses Leben ist nicht einfach, dieses Leben ist nicht leicht Das ist kalt, kalt, kalt wie ein ich sitz auf dem Berg mit nem Schwert, mit nem Herz aus Stein Ich möchte wissen, wie du bist und seh den hässlichen Neid Ich bin schon jahrelang am Kämpfen mit ner Fessel am Bein Ich fühl mich wieder allein, es sind schon Jahre vergangen Manchmal fühl ich mich, als wär ich in ner Kammer gefangen Ich spür nach Atem verlangen, seh keine Bäume im Wald Heute sind die Träume nicht da, diese Welt ist so kalt Dieses Leben ein Geschenk, bist du was erkennst Die Liebe schmerzt, aber ich lass den Hass verbrennen Du bist im Herzen noch rein und außen hart wie Beton Ich war mal reich, fast nein, was? Armageddon, schreib es so auf Paper das ist Seele und Herz, schreib es auf Papier, Egal ob nah oder fern, schreib es auf Papier, Gefühle kommen aus mir raus, denn wenn ich was sag, hoffe ich Du fühlst es auch, schreib es auf Paper Lass alle Hater verbrennen, schreib es auf Papier, Bis ich das Schreiben verlerne, schreib es auf Papier, Gefühle kommen aus mir raus, denn wenn ich was sag, Die hoffe ich Stoppen. Du fühlst Rekord, es auch Rekord, Rekord, Rekord, Rekord, Rekord, Rekord, Rekord, Rekord,